Gefühl, so einen Pokal nach Hahn zu holen? Das Gefühl ist äh, unbeschreiblich. Äh, vor allen Dingen, wenn man so einen Moment, so wie er sich heute darstellt, der einige Zeit der Vorbereitung in Anstieg genommen hat, so schnell nicht mehr erlebt. Und das Gefühl ist, ist umwerfend, einmalig. Und äh, wir sind sehr froh, dass der Pokal in Hahn ist. Wie ist heute das Programm? Das heißt, in, in ein, zwei Sätzen, was ist so das Highlight für dich jetzt heute selber? Ja gut, der Tag hat angefangen um 0 Uhr mit reichlich wenig Schlaf, viel vorbereitenden Gedanken und äh, wir haben uns heute Morgen dann relativ früh getroffen, um letztendlich auch die einzelnen Details noch abzusprechen. Das Highlight ist für mich natürlich auch das eigene Interesse, den WM-Pokal zu sehen und sich mit ihm fotografieren zu lassen und natürlich die einzelnen Highlights, die wir hier noch bieten, sei es den Ballon, den äh, Luftballonwettbewerb, also mit Gefängnis dazu hier am Platz gestalten. Wir sind durch den DFB auf diese Kampagne der Ehrenrunde aufmerksam gemacht worden, haben, glaube ich, gefühlte 17,5 Sekunden überlegt, ob wir daran teilnehmen wollen, haben ja gesagt, sie man uns kennt und wir machen alle Dinge nur, wenn wir sie gut machen, haben uns dann reiche Mühe gegeben bei der Präsentation, weil laufende Bilder einfach wesentlich attraktiver sind wie gesprochene Worte. Und bekamen dann an dem Tag, wo wir genau wussten, dass die Gewinner verkündet werden, einen Anruf aus Frankfurt, und allein schon die Telefonnummer am Display erschien, 069. Da ja, war die Spannung sehr groß und dann gab es die Gedanken, uns wird mit Sicherheit niemand anrufen, um zu sagen, ihr seid nicht dabei. und dann trotzdem gespannt haben, den Hörer ab, und dann wurde uns verkündet, ja, ihr seid einer von 63 Vereinen. Wie viele Leute sind heute wirklich für euch da? Für uns? Ja, also heute. Das ganze jetzt... Dorf. Das ganze Dorf ist für uns da. Und jeder auf seine Art und Weise, ob der eine nun einen Kuchen backt oder letztendlich sich halt Morgen um 37 Uhr hat blicken lassen oder immer wieder nur gefragt hat, kann ich irgendwie helfen? Und es sind zahlreiche Menschen, die kaum in einer Zahl zu greifen sind, für uns unterwegs gewesen. Und wenn es dann im Endeffekt auch noch dann funktioniert, dass jemand anders denkt. Man muss ganz klar und ehrlich auch sagen, an der Zeit ist dann nicht nur Sommer, sondern auch Ferienzeit. Aber auch aus den fernen Ländern. Wir haben Unterstützung bekommen und sei es nur dann, dann ermutigender Art, ihr macht das schon und wie auch immer. Ganz tolle Geschichte. Der Pokal zum Greifen nahe, nur einen Augenblick durfte ich in der Nähe sein, trotzdem ein irres Gefühl mit ganz viel Gänsehaut und deswegen habe ich mich bewusst vor die Wand der WM von 1954 gestellt, denn äh, damit begann ja alles und ja, letztes Jahr haben wir dann den vierten Titel klar gemacht und diesen Pokal, auch wenn es nur die Replik ist, einfach mal so nahe zu sein, war schon irre. Ich denke, ihr habt die Bilder gesehen, wie selbst die Presse sich davor äh, ja, getümmelt hat und äh, ja, ist schon ein ergreifender Moment, einfach mal vor diesem WM-Pokal zu stehen. Der übrigens direkt schon in der Kabine beim WM-Finale ausgetauscht wurde. Das heißt Siegehrung hochgehalten und weg den Pokal. Und dann gab es halt die Replik Irre. Absolut irre. Gut gemacht. Sponsor vom FC der Hahn. Einladung bekommen und wie genau. war das Gefühl, den Pokal zu sehen? Ja, phänomenal. Ja. Also ganz tolles Gefühl, regional so neben dem Originalpokal zu stehen. Ja. Kann man sich dann noch erinnern, wo man das Finale letztes Jahr geguckt hat? Ja, war ich noch, als wäre es gestern gewesen. Ja, wir waren in Spanien im Urlaub und haben da mit Familie das Endspiel dann noch geguckt ja. und auch mit gefiebert. Super. <lacht> ich bin eingeladen worden von einem meiner, von meiner Mündel, einem ein Flüchtling, der aus Guinea kommt und der das ganz toll fand, hier mit hinzugehen. und da den deutschen Weltmeistertitel zu feiern. Und ja, die Geschichte ist irgendwie ziemlich skurril, weil äh, es wird ein bisschen wie, äh, wie religiöse Verehrung hier ähm, aufgefahren, diese ganze Sache. Der junge Mann identifiziert sich inzwischen schon sehr damit, hier in Deutschland eine neue Heimat gefunden zu haben und hat es äh, total klasse gefunden, hier mit den vierten Stern zu feiern. Ich bin Fußballfan und habe auch wahnsinnig mitgefiebert, aber den Pokal selber, den hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht auf dem Foto. Also hat es sich gelohnt, dass Sie überredet wurden mitzugehen? Genau. Also als Gemeinschaftsaktion ist das ganz in Ordnung, aber ansonsten finde ich, diesen also gerade auch hinter dem, vor dem Hintergrund, dass diese ganze FIFA-Debatte ja gerade geführt wird und dass man jetzt hier so durch die Lande zieht und den Pokal feiert, kann man ja auch ein bisschen kritisch sehen.